93 der Jugendlichen haben ein eigenes Smartphone und 46 nutzen regelmäßig TikTok. Alles klar, aber woher kommen solche Zahlen eigentlich? Und was gibt es gerade noch so Spannendes zur Mediennutzung von Jugendlichen zu wissen? Dazu habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die es wissen muss. Los geht's! Die Zahlen, die ich euch gerade genannt habe, die habe ich nicht einfach frei erfunden, sondern es sind die aktuellsten Zahlen, die wir zur Mediennutzung von Jugendlichen in Deutschland haben. Die kommen aus der jim studie und JIM steht für Jugend, Information und Medien. Die Studie ist ein ziemlich großes Ding und wird in Forschung, den Medien und auch in der Politik immer wieder genutzt und auch zitiert. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute Hedie hier im Video zu Gast habe, denn Hedie ist eine der Mitherausgeberinnen der Studie und damit kann sie uns garantiert alle Fragen dazu beantworten. Liebe Hedie, herzlich willkommen hier im Video. Vielleicht kannst du dich und deine Arbeit einmal ganz kurz vorstellen. Ja, hallo Kim, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich arbeite bei der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und da führen wir zusammen mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und dem SPR zusammen verschiedene Studien zum Medienalltag von Kindern und Jugendlichen durch. Äh, dieser Verbund nennt sich MPFS, das steht für Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Und eine dieser Studien ist die GYM-Studie, die gibt es seit 1998 und wird jedes Jahr durchgeführt. Da haben wir jetzt eben auch die neue Veröffentlichung. Und da untersuchen wir die Mediennutzung von Jugendlichen von 12 bis 19 Jahren in Deutschland. Jetzt macht ja die jim studie Aussagen über alle Jugendlichen in Deutschland. Aber mal ganz ehrlich, die habt ihr doch gar nicht alle gefragt. Wie funktioniert das dann also? Ja genau, wir können natürlich nicht jeden einzelnen Jugendlichen befragen. Wir haben jetzt 1200 in ganz Deutschland befragt. Und zwar entweder telefonisch oder über einen Online-Fragebogen. Und ähm, dabei haben wir darauf geachtet, dass die Stichprobe so zusammengesetzt ist, wie sie auch in der Gesellschaft tatsächlich ist. Also zum Beispiel leben ja nicht in jedem Bundesland gleich viele ähm, Jugendliche oder auch nicht gleich viele Mädchen und Jungen oder die verschiedenen Altersgruppen. Und da haben wir eben drauf geschaut, dass die Stichprobe auch so zusammengesetzt ist, wie sie tatsächlich ist. Dadurch ist es eine repräsentative Stichprobe. Dann interessiert mich natürlich noch, was machen die Leute eigentlich auf ihrem Smartphone? Verrat uns doch bitte mal die Top 10 Apps der Jugendlichen. Ja, ganz oben in den Top 10 ist WhatsApp. Das benutzen 92% Prozent der Jugendlichen regelmäßig. Auf Platz 2 ist dann Instagram mit 58% Prozent und auf dem dritten Platz TikTok ähm, mit 50%. Prozent. Ähm, da haben wir jetzt auch in den letzten Jahren den höchst, höchsten Anstieg immer gesehen. Also 2020 waren es zum Beispiel noch ein Drittel der Jugendlichen, die das regelmäßig genutzt haben. Und jetzt sind wir eben schon bei 50 Prozent. Auf Platz 4 ist Snapchat und auf Platz 5 Facebook. Danach kommen dann noch Discord, Pinterest, Twitch, Zoom und Twitter. Interessant. Also einige Apps habe ich natürlich auf diesen vorderen Plätzen erwartet. Aber zum Beispiel Facebook hat mich schon ziemlich überrascht. Vor allem, weil Facebook ja ein Unternehmen ist, über das ständig negativ berichtet wird, vor allem in Bezug auf Datenschutz. Wie stehen denn junge Leute zum Thema Datenschutz? Für die meisten scheint leider das Thema Datenschutz nicht so relevant zu sein. Ähm, ungefähr zwei Drittel der Jugendlichen haben gesagt, dass sie sich äh, beim Schutz ihrer Daten auf Social Media eher sicher oder sicher fühlen. Ähm, und da wurden auch zwischen den verschiedenen Plattformen keine großen Unterschiede gemacht. Okay, und wenn Datenschutz jetzt kein so ein großes Thema für Jugendliche ist, wofür interessieren sie sich denn dann? Wir haben die Jugendlichen gefragt, für welche der aktuellen Themen sie sich interessieren und da waren dann die Corona-Situation und der Klimawandel ganz weit oben. Also da haben etwa zwei Drittel der Jugendlichen gesagt, dass sie das spannend finden. 56 Prozent fanden auch das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau interessant und die Hälfte die Black Lives Matter Bewegung. Krass, also ich finde, es klingt nach einem ziemlich spannenden Themenmix und da soll mal noch einer sagen, die Jugend von heute sei unpolitisch. Einiges davon war ja wirklich auch ständig Thema, zum Beispiel Corona oder die Corona-Impfung. Und da haben sich ja auch viele, viele Fake News drüber verbreitet. Wie erging es denn den jungen Leuten im letzten Jahr in Deutschland? Sind die auch Falschinformationen begegnet? Ja, wir haben die Jugendlichen danach gefragt, was so ihre drei wichtigsten Nachrichtenquellen sind. Und da haben ein Drittel gesagt, dass es für sie das Fernsehen ist, 22 Prozent das Radio und 21 Prozent das Internet. Und wir haben sie auch noch gefragt, ob sie im letzten Monat vor der Befragung im Internet mit Fake News konfrontiert wurden. Und das haben 42 Prozent bejaht. Außerdem hat die Hälfte gesagt, dass sie mit Verschwörungstheorien in Kontakt gekommen ist und 56 Prozent mit extrem politischen Ansichten. Das ist natürlich nicht so schön und zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, dass man sich bei Quellen informiert, die einem wirklich verlässliche Infos bieten. Wow, also spielen Fake News leider im Leben junger Menschen auch eine Rolle und ich kann da immer wieder nur betonen, wie wichtig es ist, sich aus sicheren, guten Quellen zu informieren. In der Videobeschreibung haben wir euch ein paar Tipps verlinkt zum Thema Fake News und hier oben kommt ihr zu einem Video, in dem ihr lernt, wie man Bilder online überprüfen kann. Das ist mega wichtig, finde ich. Vor kurzem hat ja der Fall Drachenlord wieder Aufmerksamkeit auf das Thema Online-Mobbing und Online-Hass gebracht. Darüber haben wir übrigens auch einen Artikel geschrieben, den ihr ebenfalls in der Videobeschreibung findet. Aber wie ist es eigentlich bei Jugendlichen? Spielt da Online-Hass irgendwie auch eine Rolle? Ja, leider. Also 58 Prozent haben gesagt, dass sie im letzten Monat mit Hassbotschaften im Netz konfrontiert wurden. Und fast die Hälfte auch mit beleidigenden Kommentaren. Also schon ziemlich viele. Und das sind auch mehr als noch im Vorjahr. Also das sind leider nicht die Ergebnisse, die wir gerne hören, aber leider haben mir ja auch schon die u scouts erzählt, dass möglicherweise der Lockdown und auch die Einschränkungen dadurch zu vermehrtem Online-Hass geführt haben. Bei den u scouts könnt ihr euch übrigens melden, wenn ihr Online-Probleme habt. Jetzt würde ich das Video aber gerne ein bisschen positiver beenden. Hey gibt es denn auch ein paar Fakten, die du besonders spannend fandest oder die dich in der Studie richtig gefreut haben? Ja, was mich persönlich gefreut hat, war, dass das Bücherlesen auch weiterhin einen festen Bestandteil im Medienalltag der Jugendlichen hat. Also nur 18 Prozent sagen, dass sie eigentlich nie in ihrer Freizeit Bücher lesen. Also wirklich Bücher, die nicht für die Schule oder für Studium oder Ausbildung sind. Und ein Drittel liest sogar täglich oder mehrmals die Woche. Was ich auch interessant fand, ist das Thema digitale Spiele. Drei Viertel der Jugendlichen sagen, dass sie regelmäßig spielen. Und äh, da gibt es auch ein paar Dauerbrenner die letzten Jahre. Also auf Platz 1 ist Minecraft, auf Platz 2 FIFA und auf Platz 3 Fortnite. Hey dir, vielen lieben Dank, dass du uns so coole Einblicke in die brandneue Gym-Studie gegeben hast. Mein liebster Fakt ist ja, dass Harry Potter immer noch in der Studie eine Rolle spielt. Alle Ravenclaws kommentieren das Video und haben den Kanal wahrscheinlich schon längst abonniert. Alle anderen, ihr solltet es auf jeden Fall jetzt tun.